Hey Leute, heute möchte ich euch von einer besonderen Begegnung erzählen. Es war 2014. Ich sollte zur Routineuntersuchung ins Krankenhaus. Es ging mir schon länger nicht mehr gut. Ich hatte Atemnot und ein ständiges Unwohlsein. Und ja, dann sollte ich zur Kontrolle ins Krankenhaus. Dort wurde eine Bronchoskopie durchgeführt. Danach fing der Albtraum an, erst bekam ich eine Lungenentzündung, ja, Blutvergiftung, Nierenversagen, alles zusammen und um, sogar die Ärzte haben gesagt, das wird wahrscheinlich nichts. Er kommt nicht mehr aus dem Krankenhaus raus. Mir ging es auch wirklich sehr schlecht und es sah nicht gut aus. Ich lag zwei Monate in diesem Krankenhaus und dann ist was ganz. Wundervolles passiert in dieser Zeit. Jedenfalls hat sich meine Gesundheit so dramatisch verschlechtert, dass ich ja sogar einen Luftröhrenschnitt bekommen habe, weil ich nicht mehr selbstständig atmen konnte und ja, ich musste so gesehen alles komplett von neu lernen, sprechen, atmen, essen, trinken, ich konnte gar nichts. Und ich habe nur den Arzt gefragt, ob ich wieder Musik machen kann. Das hatte ich im Kopf. Jedenfalls lag ich zwei Monate in diesem Krankenhaus. Hätte ich nicht diese Begegnung gehabt, diese Begegnung mit Gott, mit Jesus, ich war heute nicht mehr am Leben. Es war relativ am Anfang. Da lag ich in meinem Zimmer. Es war nachts. Ja, ich konnte nicht schlafen. Ich habe keine Luft bekommen. Mir ging es echt schlecht. Jedenfalls lag ich da. Ich habe versucht zu schlafen. Aber es ging nicht. Und ähm, als ich meine Augen aufgemacht habe, war das ganze Zimmer plötzlich am Leuchten. Es war so hell am Leuchten, als wäre es Tag. Als würde die Sonne reinscheinen. Das war viel heftiger. Das kannte ich so nicht. Und... Ähm, als ich meinen Kopf gedreht habe zum Fenster, ja, sah ich auf einmal auch, dass das Fenster komplett geleuchtet hat. Und in dem Fensterrahmen saß Jesus, so wie man ihn kennt, so wie ihn viele beschreiben, mit einem weißen Mantel, langen schwarzen Haaren. Und sein Mantel war am Leuchten. Er hat zu mir gesprochen, er hat nicht viel gesagt, aber die Sätze habe ich bis heute nicht vergessen, er hat gesagt, hab keine Angst, mein Sohn, alles wird gut. Und in dem Moment habe ich so viel Liebe gespürt, wie noch nie, wie noch nie in meinem ganzen Leben, es war wirklich so schön, Mann. ich habe seine Liebe gespürt, könnt ihr euch das vorstellen? Ich hatte keine Angst, ich hatte keine Angst mehr, ich habe gewusst, dass alles gut wird, In dem Moment, ich hatte keine Angst mehr und ich wusste, alles wird gut. Könnt ich euch das vorstellen? Immer wenn ich daran denke, bekomme ich Gänsehaut und ich wollte schon lange dieses Video machen. Viele fragen sich auch, woher ich meine Kraft nehme, wie ich das schaffe, nur durch Gottes Kraft. Nur Jesus allein, ohne ihn wäre ich schon tot und nach dieser Begegnung hat es weitere sechs Jahre, Gebraucht, bis ich wirklich zu Gott gefunden habe, bis ich ihn angenommen habe. Und das war dieses Jahr so richtig, weil wir denken ja immer, wenn wir Gutes tun, dann, dann sind wir gute Menschen, aber das ist nicht der Fall. Wir können so viel Gutes tun, wie wir wollen, aber wenn wir nicht das Geschenk von Jesus annehmen, dann sind wir verloren, dann können wir so viel Gutes tun, wie wir wollen. Das ist der Punkt und das habe ich erkannt. Deswegen ist 2020 für mich das beste Jahr überhaupt. Weil erst ab diesem Jahr fange ich richtig an zu leben. Ich weiß, was Leben heißt. Jetzt weiß ich es erst. Dank Jesus und dank ihm bin ich all das, was ich bin. Niemals ohne Hoffnung. Ich hoffe, dass dieses Video sehr vielen Menschen, der draußen helfen kann, sich auf die Suche zu machen und die Wahrheit zu finden. Die Antwort hat fünf Buchstaben. Jesus, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, schreibt mich gerne an oder kommentiert dieses Video. Falls euch dieses Video Hoffnung und Kraft gibt, dann drückt nicht auf Like. Schenkt mir lieber ein Herz. Das würde mich sehr freuen. Teilt es gerne um die ganze Welt, damit es auch andere Menschen berühren kann. Und Leute, es ist ganz egal, in welcher Situation ihr seid, wie aussichtslos das Leben manchmal erscheint. Aber denkt immer dran, Gott ist immer bei uns. Besonders in den Stürmen ist Gott bei uns, aber wir merken es nur nicht. Denkt immer daran, Jesus liebt dich. Genauso wie du bist, falls du auch diese Liebe, diese Hoffnung, diese Kraft spüren willst, dann mach deine Augen zu und bete mir nach. Lieber Herr Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist und für meine Sünde am Kreuz gestorben und am dritten Tag auferstanden bist. Vergib mir meine Schuld. Und hilf mir, denen zu vergeben, die mich verletzt haben. Ich lege mein altes, sündiges Leben ab. Mache aus mir eine neue Schöpfung. Stärke meinen Glauben und gib mir einen neuen Geist und ein neues Herz. Schenke mir ewiges Leben und führe mich durch Gottes Heiligen Geist in alle Wahrheit. Du bist mein Herr und ich gehöre dir. Amen. Manche denken, er sei krank, aber er ist gerettet in Jesu Namen. Er ist geheilt in Jesu Namen. Amen. Er ist ein Segen in Jesu Namen. Und er ist Amen. unser Traumzeuge in Jesu Namen.